Jetzt ist Zeit zum Handeln. Lebenswerter Wohnraum muss für alle, auch in den Städten, bezahlbar sein. Wohnungen sind zum Wohnen, nicht für Spekulationen da. Unsere Antwort auf Verdrängung und Mietexplosionen ist sozialer Wohnungsbau, Mietendeckel und Stadtentwicklung mit dezentralen Infrastruktur. Dafür am 26. September Die Linke wählen. Gemeinsam machen wir das Land gerecht. Jetzt Die Linke.